Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, servus. Hallo. Was haben wir die Wochen? Das Spiel des Glaubens. Die Farbe rechts Und besser später als nie. Klingt spannend. Was war los bei schwarz Blaue, die Wochen? Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast in der Heute. Jetzt wissen wir, was die, Privat, die Privathochzeit der Außenministerin Kneißl gekostet hat, wo der Putin an antanzt ist. Da bin ich gespannt. Ja. Also erstens einmal, pro Gast waren dort fünf Polizisten. Ja. Das ist mir Sicherheit. Ja. Und sie hat gekostet eine Viertelmillion Euro. Ist da der Knie schon dabei? Nein. Immaterielle Schäden sind in dieser Schadensumme noch gar nicht berücksichtigt. Ach. Wissen wir wieder nicht, was kostet das? Was war nur los? Hast du gesehen, der Bildungsminister Fassmann drückt die Schulbank? Lass mich raten in was ist ein Fach? Digitale Sicherheit? Das hätte ich auch gesagt. Genau. <lacht> das ist der mit seinem Türkost, gell? Genau, und sein Geburtsjahr. Ja. <lacht> und das voll auf der Kamera. Tja. <lacht> Aber er ist nicht der einzige, der das so macht. Ja. Was noch? Ja, und? laut dem freiheitlichen Clubobmann Rosenkranz, den rechten, kennst du den? Ja, ja. Der hat jetzt die ÖVP geteilt. Schon wieder? <lacht> Nein, <lacht> nur sprachlich. So, In eine okay. linke und eine, eine rechte ÖVP. Also gestandene Tiroler, wie der Platter, der Landeshauptmann, mhm. werden von einem Glatt zu linken gemacht. Ein Tiroler zu schimpfen, mhm. dass er linker ist? Ja, das ist wahr. Das ist mutig, ja? <lacht> ja. Und die anderen sind halt die Rechten. Und wenn du einen Rechten wie den freiheitlichen Rosenkranz hast, und der zu dir Rechter sagt, dann bist du eigentlich wahrscheinlich türkis und oder rassistisch. Okay, das klingt verwirrend. Es ist kompliziert. Herr Doktor, was war die Woche beim Trump los? Wann habe ich meinen Doktortitel gemacht? Den kriegst du HC. Aber wurscht, ah. erzähl uns. Na gut, ich habe ihn verdient, weil fast. Ich bin nämlich mittlerweile, dadurch, dass ich so brav die heute lese, mhm. ein durchaus kompetenter äh, Trump-Beobachter. Würde mir mal ganz das banal ich einschätzen. Das reicht dauernd. Gut. Mhm. Und da wundert es mich, dass, dass ich von Österreich aus dich aber der Trump anscheinend nicht. Nämlich, dass sich um ihn herum eine Schlinge bildet, die sich immer enger zusammenzieht. Weil wir haben zum Beispiel im Osten der USA, also von der Ostseite, mhm. ist nicht nur Europa mit den ganzen Zöllen, die eine Einfahren, sondern auch die Russen. Genau. Mit der legt das jetzt wieder an wie steig ich aus aus dem Atomabbauprogramm, was wir da gemacht haben, mhm. Atomwaffenreduktionsprogramm, mhm. weil die Russen halten sich nicht dran. Ja, aber die Russen bedrängen eben ja vom Westen auch, bei Alaska. Wegen Öl und so. Ja, das ist ja auch Russland und Alaska. Weil die kommen eigentlich von allen Seiten. Ja. Und vom Süden kommen die Leute aus Guatemala und Honduras, die durch Mexiko durchmarschieren, in einer riesigen biblischen Karawane, kann man sagen, ausgelobte Land zuwandern. Und die Mauer steht noch nicht. Nein, deswegen hat er auch schon das Militär hm. auf Abruf geschätzt. Ja, aber du weißt nicht, für Angriffe ist das eine Bestätigung, dass sich alle gegen sie zusammenrotten. du da willst sagen, Trump ist Du bist der Experte. <lacht> ja. <lacht> Gut, ja. Aber er bemüht sich. Gut. Man muss sagen, er bemüht sich. Er trifft sich nämlich jetzt doch mit Trump und Putin mhm. und versucht eine diplomatische Lösung zwischen dem Atomabrüstungsprogramm zu machen. Glaubst du das wirklich? Ja, sicher. Na, ich glaube, sie besprechen seine Wiederwahl. Martin, warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du gelernt die Wochen? Naja, besser spät als nie. Grundsätzlich stimme ich dazu. Hast du das gelesen in der Heute? Die Sagrada Familia, das ist die Kirchentor in Barcelona, mhm. an der sie 130 Jahre bauen schon, die hat jetzt eine Baugenehmigung bekommen. Oh, das heißt, die haben einfach einmal schwarz angeholt. 130 Jahre. <lacht> Und jetzt? Okay. Da ist mir auch eine Frage gekommen. Was? Glaubst du, haben die Pyramiden auch schon eine Glaubst du, würde sie irgendwer trauen, die jetzt abreißen, wollen, nicht? Nein. Eben. <lacht> Was hast denn du gelernt? Du, ich hab gelernt, dass der Papst Franziskus, unser oberster Kirchenhirte, eine Chemie ist. Echt? Warum? Ein absolutes Chemie. Erzähl. Er hat eine App rausgebracht. Eine App? Eine App. Okay. Und zwar nicht irgendeine App, gell, mhm. sondern Pokémon Go, nein, Pokémon Jesus Christ Go. Das? Ist? Mhm. Was macht man damit? Man spielt Pokémon. Aber statt diesen blöden Pokémon-Figuren sammelt man. Was jetzt? Heilige! Geld! Das heißt, er bringt die Leute aus, sie Straße, mhm. sie bewegen sich mehr, mhm. beschäftigen sie mit dem Glauben, mhm. und ja, es ist einfach genial. Wahnsinn! Also super! Und ich meine, in diesem Sinne, die. Schlagzeilenrevue-Redaktion kann euch nur empfehlen, checkt euch Pokémon Go Jesus Christ. Nicht? Ja. Okay, ähm, eine persönliche Empfehlung von mir. Nicht von der Schlagzeilenrevue. <lacht> in diesem Sinne, <lacht> habt so eine feine Woche. Genau. Hängt nicht so viel am Computer rum, geht's raus in die Natur. Wir sehen uns. Nächste Woche wieder, auf Okto sehen wir uns wann? Montag 18 Uhr. Montag 20 Uhr. Entschuldige, 18 Uhr für die, die, <lacht> die vorhin in Pokémon spielen gehen. 20 Uhr. Montag 20 Uhr, Okto Du hast mir mit deinem heiligen Spüler da durcheinander gebracht. In diesem Sinne, bis nächste Woche, da. Und von euch Internetkindern, auch euch sagen wir vielen, vielen Dank. Wie immer bitten wir euch um Tickets in den Play Store. Android. Ihr darf uns liken, Stimmt. ihr darf uns share, ja. also teilen. Schön spricht Deutsch. Und bitte kommentieren. Und falls ihr das Spiel ausprobiert habt, schreibt die Review unten rein. Bitte. Was? Ciao. Ciao.